von Amazon ist da! Äh, oh, scheiß die Hälfte! Mach mal die Pfoten auf! Hm? Der eine Kockring! Was geht, Leute? Und willkommen zu einem neuen Video. Im letzten Video habe ich Skyforgers probiert. Und es hat mir sehr Spaß gemacht. Also, es hat einen soliden ersten Eindruck gemacht. Ähm, in diesem Video probiere ich einmal Herr der Ringe Online aus. Ich glaube, das wird hier so mehr oder weniger eine Serie, ähm, wo ich andere MMORPGs neben fall in Fantasy 14 ähm, und den klassischen Vertretern, halt den großen populären Vertretern, ausprobiere. Und vielleicht auch mal so in Klassiker von damals reinschnupper Habe ich so das Gefühl. Naja, wir starten einmal. Ähm, ich fange auf dem Server Gwaihir hier an. Das ist ein ähm, normaler Server, keine -Server? Alles klar? Also spielt das während des ersten Films? Es ist nicht Joachim Höppner, der für das MMO gesprochen hat. Leider. Das war ja die ursprüngliche. Das war die OG-Stimme von Gandalf im Deutschen. Die war richtig gut. Aber die jetzige ist auch nicht schlecht, finde ich. Oh, Gimli. Hast einen neuen Haarschnitt. Die freien Völker von aber wer ist die Frau? Ach, warte, das sollen die Spieler sein wahrscheinlich. Oder? Okay, ich weiß gerade nicht, wo ich, dies, wo ich das MMO zeitlich einordnen soll. Während des ersten Films oder zwischen ersten und zweiten Film? Also anscheinend gibt es ja schon die Gefährten. Und die bereiten sich ja gerade vor. Häuft ein paar Punkte an, erhalten... Erhalten Doppelpunkte die Bonus... Was? Erhalten doppel die Bonuspunkte im Ho Hotoshop. Was? Erhaltet doppelte Punkte. Warte mal, haben die das durch ein Google Translate gejagt? Oh, was für eine Auflösung. Ich fühle mich direkt wieder in das Jahr 2007 oder 2006 katapultiert. Oh, das waren noch gute Zeiten, ey. Damals habe ich die Scheiße aus Silk Road Online rausgesuchtet. Was eigentlich ein richtig beschissenes MMORPG ist, wenn man mal darüber nachdenkt. Erstellen wir uns mal einen Charakter. Punkte kaufen, Konto, Was? Warte mal. Nein, ich will nicht alle Ringe verlassen. Punkte kaufen? Du musst kaufen. Ich kann. Mir wird direkt vorgeschlagen, Punkte zu kaufen. Warte. Nein, ich mach den Shop nicht auf. Ich mach den Shop nicht auf. Ich will mich nicht irgendwie beeinflussen lassen. Also. Zusatzmodule, was ist das denn? Öffnet den Zusatzmodule-Manager um das Laden der von anderen Spielern erstellten Lua-Zusatzmodule? Ist Lua nicht so eine ganz einfache Skriptsprache oder sowas? Okay. Wofür auch man immer das braucht? Keine Ahnung. Wir betreten mal Mittelerde. Da kann ich ja gar nicht. Ich habe ja keinen Charakter. Okay, neue Charakter erstellen. So, Elfen. Elben, sorry. Elben mit B. Ähm, Hochelben sogar noch. Es gibt einen Unterschied zwischen Hoch und... Okay. Es gibt normale Elben, es gibt Hochelben. Ich verstehe. Die Hochelben sind blond und die normalen Elben sind braunhaarig. Aha. Ich muss dafür, glaube ich, Echtwährung... Ihr könnt den Charakter aus dieser Rasse erstellen Ich muss Rassen freischalten. Du musst kaufen. Das hatte ich auch schon lange nicht mehr. Dass man für Rassen bezahlen muss. Ich habe irgendwie Angst, hier irgendwas zu sagen, weil Herr-der-Ringe-Fans sind, also die Herr-der-Ringe-Community, habe ich schon gehört, ist sehr puristisch und ähm, das hindert auch so ein bisschen dem, das MMO an, an der Weiterentwicklung. Es kann sich halt selber nicht zu sehr entfalten, weil dann die ganzen Puristen angeschissen kommen und dann rumheulen, weil, weil das halt nicht der o dem offiziellen Kanon entspricht. Ein Beorninger, oh, kann ich mich in einen Bären verwandeln? Also das sind die Vikings von Herr-der-Ringe, aber ich muss die auch freischalten. Du musst kaufen. Warum? Hier steht noch nicht mal, dass ich die freischalten muss. Das ist unfair. Ja, was soll ich sagen? Dann nehmen wir den Zwerg. Waffenmeister. Was haben wir überhaupt für Klassen? Schauke, Hauptmann, Waffenmeister, Wächter, Jäger, Kundiger, Barde, Runenbewahrer ist wieder unlockt. Er ist wieder hinter einer Pay Paywall gelockt. Du musst kaufen. Und den Hüter. Äh, Ich tendiere zu einem Paladin. Ich meine Wächter, natürlich. Okay, Kopf. <lacht> hier steht zwar Kopf, aber im Grunde ist es eigentlich nur die Nasenform. Okay. Also laut Herr der Ringe Online besteht der Kopf eines Zwerges nur aus Nase. Das kann ich so unterstreichen, vor allem bei diesem Kolben, ja? Oh ja, Dreadlocks, natürlich. Klassisch. Noch mehr Dreadlocks. Ah, keine Dreadlocks. Die gerald friese Ein ah, natürlicher Irokesen, aber mit Zopf. Es ist nicht euer 0 auf 15 Irokesen, -Iro sondern ein stylischer Hipster-Irokesen mit Zopf. Haha, <lacht> und was soll das sein? Drei Wochen ungewaschen? Aber Hauptsache hier geflochten. <lacht> Hauptsache Rasterlocken dann am Ende. Wow, what the f <lacht> Das ist ja... Ein, der hat einen Teppich im Gesicht. Das ist ein fucking Fußabtreter. Der geht ihm ja bis zum Schritt fast. Ich will gar nicht wissen, wie viele Insekten sich darin schon eingenistet haben. Wie kann man... Wow, also... Das ist... Also ich muss schon sagen, das ist echt ein beachtlicher Bartwuchs. Ich find's aber schön... Darauf haben sie geachtet, ich find's schön, dass es keine kahle Option gibt. Denn Zwerge laufen niemals kahl rum. Schönes Detail. Ist, das ist sehr wichtig. Lass mal gucken. Also entweder einen dicken Lauch und einen dicken Schrank. Hauptsache dick. Geht das? Schade. Wird schon verwendet. Aber ich wette, das wird noch nicht verwendet. Nein, ich kann nicht mittendrin groß schreiben. Scheiße, sonst hätte ich halt das I groß geschrieben für das L. Gnar... Gnar... Kar, Kar, gnar, Gnarkarkark. Stufe 1. Betreten mir Mittelerde. Verbessere deine Attribute, Macht verbessertes Blocken und Parieren von Angriffen, Beweglichkeit Attributschriften können gefunden werden. Oh nein. Oder im herr der ringe shop erworben werden. Du musst kaufen. Oh, fuck. Oh nein. Leute, seid meierlich. Ist das Game Pay to Win? Was habe ich denn? Die werden stechen. Ein schneller stechender Stoß. Wächterschild. What? Wait, wait, wait, wait. 24 Wertparade. 24 Wertblocken. 2,5% Wahrscheinlichkeit für teilweise Schadensreduzierung durch Barrieren. 5% Rüstungsabnutzung bei Treffern. 2,5% Wahrscheinlichkeit für teilweise Schadensreduzierung durch Blocken. Kraftkosten. Kraft 1. Was? Zum Fick. Ich bin Level 1 und habe schon 4 Skills. Von der Einer... Eine fucking wissenschaftliche Dissertation über irgendwelche Schadenszahlen in dem, in dem Skill-Tool hat. In dem Tooltip. Das fängt ja schon mal gut an. Hallo Gandalf. Oh, ich finde es schade, dass man nicht Joachim Höpner hört. Ich meine, zu dem Zeitpunkt hat er, glaube ich, noch gelebt, oder? Als das MMO ähm, konzipiert wurde, als das rauskam. Ihr da, ihr seid ein Minenbauer, nicht wahr? Nennt mir euren Namen, Herzwerk. Hm. Ein feiner Name. Das glaube ich. Oh, guck mal. Balin, Dwalin. Wir haben die Zwerge aus der Hobbit. Oh, wie cool! Wir haben Gimli! Gimli, altes Haus! Gimli! Was geht? Du siehst überhaupt nicht so aus wie in dem Film! Gimli, was geht? Ich grüße dich! Kämpfen mit Gimli, um eure Kampffertigkeit zu üben. Let's go! Ah, was? so, ich soll mit ihm kämpfen. Also gegen ihn! Zack, nimm das! Zack, nimm das! Ich drücke einfach wahllos irgendwelche Tasten, weil ich keine Ahnung von den Skills habe und wie die genau funktionieren. Das ist hier wirklich... Also... Leute, wir haben 2020. Man braucht Menschen nicht mit 50.000 Werten beschmeißen in MMOs. Das verwirrt Leute nur. Man will MMOs spielen und man will sie nicht studieren. Das ist vor allem in vielen Asia-MMOs richtig schlimm. Die genere, generelle Beschreibung des Tooltips ist halt so viel und die eigentliche Skill-Beschreibung mit den ganzen Werten ist dann so viel. Wer liest sich sowas durch und denkt sich dann, hm, ja, ich habe voll den Durchblick. Ihr versammelt alle, die diesen Durchgang genommen haben und ich werde den linken Weg nehmen. Okay. Ja, mein Lauf. Komm her! Was ist Was? Wir müssen hier abhauen. Es hat aber eine schöne Musikkulisse, muss ich sagen. Gefällt mir. Sind das die Minen von Moria? Oh Mann. das ist so ein richtig schönes Oldschool-Interface. Ah, da kriege ich direkt Nostalgie-Vibes. Twistor geht dort weg. Ich glaube, er kann mich nicht einmal hören. Sumdi dumm. Oh fuck, es ist ein Troll. Holy shit. Ja, den hörst du jetzt aber, ne? Alles klar. Verschwindet aus meiner Mine. <lacht> Der legt sich doch jetzt nicht mit dem Troll an, oder? Oh. Ja, was stehst du auch da so dumm rum, anstatt wegzulaufen? Ich wette, wenn ich jetzt einen Bogenschütze wäre, könnte ich den abschießen. Headshot. 360 No Scope Headshot. Ihr müsst Gilden nie helfen, knarka <lacht> ah, Ich kann diesen Namen nicht ernst nehmen. Was habe ich nur getan? Ich habe einen Unfall erschaffen. Okay, let's go. Irgendwie habe ich das Bedürfnis, mit Schiff zu sprinten. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe zu viel New World in den letzten Tagen gesuchtet. Dieser Zweck ist, Perf ist perfekt erhalten und liegt zwischen den Ruinen eines alten... Äh... Irgendwie kann ich diese Schrift nicht lesen. Ich weiß nicht, warum, aber... Ich habe Probleme, diese Schrift hier zu lesen, weil... ...die einfach nicht, sich nicht so gut vom Hintergrund abhebt. Ich piekse dich mit meiner Axt. Erfahrung und höhere Stufen. Wenn ihr Feinde besiegt oder Aufgaben erfüllt, sammelt ihr Erfahrung. Wenn ihr genug Erfahrung gesammelt habt, verbessern sich eure Fähigkeiten und Werte. Mit dem Erreichen höherer Stufen erhaltet ihr Zugriff auf neue Fertigkeiten und könnt effektivere Waffen und Rüstung anlegen. Okay. Also ich muss schon sagen, mein dritter Skill, Wie heißt der? Schildstreich, macht richtig viel Schaden. Respekt. Oh, da hinten ist er. Oh, Kazada. Kazad ai menu Der ist Gandalf nicht! Ferrari! Stimmt, Trolle werden ja bei Tageslicht zu Stein. So wie ich, deshalb hocke ich auch die ganze Zeit in meinem Zimmer. Ich zweifle nicht am Mut von Gnarkarkark. Ich kann es immer noch nicht ernst nehmen. Ich werde es nie ernst nehmen können. In 100 Jahren erzählen sich die Leute hier, die Zwerge, die Legende von Gnarkarkark, dem Trollschlechter, der mitgeholfen hat in der letzten Schlacht um den einen Ring, die Truppen Saurons in Schach zu halten, damit damit Frodo den Ring in den Vulkan werfen konnte. Naja, okay, eigentlich hat er ihn nicht geworfen, sondern Gollum hat ihn da reingestoßen, auszusehen. Jetzt, ben, äh. Okay, ich glaube, ich habe das Tutorial 75 abgeschlossen. 70 Jahre nach. So, 75 Jahre später und ich bin keinen Tag gealtert. Mhm. Beautiful. Sprechen mit Eladan, Sohn von Elrond. Der hat einen Sohn? Der, warte... Warte, der hat einen Sohn? Seit wann das denn? Ich kann mir hier was aussuchen. Verwollte Kettenbrustplatte. Ich denke mal, das werde ich nehmen müssen als Tank. Oh, diese Brustjunge, Lakshu. Sieht aber schon beeindruckend aus hier, die Gegend. Sieht ziemlich gut aus. Eine Sache, die ich zum Beispiel in Final Fantasy XIV nicht mag, ist das Terrain-Design. Also das, das felsige Terrain-Design. Die Berge sehen einfach nicht wie Berge aus, sondern wie... Ich kann es nicht beschreiben. Wie Geröll, wie zusammengeklebtes Geröll. Hier hingegen sehen die Berge schon wirklich natürlicher und bergiger aus. Das ist eine Sache, die mich immer gestört hat in Final Fantasy in der, in der Welt. Wo muss ich denn jetzt genau hin? Ich denke mal, hier komme ich rüber. Wieso wird mir dieser Weg nicht angezeigt auf der Karte? Gibt es in diesem Game Fall Damage? Lass es uns ausprobieren. Ich habe kein Damage bekommen, aber eine Vollverletzung. Vielleicht war es nicht hoch genug nochmal. Nichts. Ich glaube, es gibt kein Fall Damage. Cool. Ich finde Fall Damage in Games irgendwie ziemlich nervig. Boah, ich bin Level Up. Ihr habt Beute von einem besiegten Gegner in der Nähe bekommen. Verwendet die Benachrichtigung Schaltfläche für Beute, um euer Menü für ausstehende Beute zu öffnen. Ich muss da... Ich muss auf meine eigene Beute würfeln? Sehr weird. Also ich finde es weird, dass es nicht direkt in mein Inventar transferiert wird oder ich es zumindest nicht sofort looten kann. Sondern ich quasi so eine Warteliste habe. Sehr weird. Also ich muss schon sagen, die XP-Kurve hier für. für den Anfang ist fucking steil. Die man braucht für ein Level-Up. Ich bin Level 2 und ich kämpfe gerade gegen Level 3er Mobs. Und guck mal, wie wenig XP ich jetzt für den bekomme. Oh. Das ist vielleicht mal ein Zehntel gewesen gerade mal. Wow. Ich glaube, ich gehe hier raus. Ich glaube, das Questing lohnt sich doch ein bisschen mehr vom, vom, von der XP gerade am Anfang, als hier stundenlang auf ein Monster einzukloppen. Wow. Ich brauche ewig für einen Mob, das gerade mal ein Level über mir ist. Entweder ich stelle mich verdammt dumm an oder die Mobs sind einfach fucking zäh. Holy shit, waren, waren die Oldschool-MMOs alle so zäh? Oder bilde ich mir das nur ein? Ich weiß es gerade selber nicht. Also selbst bei Silkroad damals und bei Conker und diesen ganzen... Diesen ganzen Spielen, die ich damals gesuchtet habe, gingen die ersten Level auf jeden Fall viel schneller. Aber es kann auch sein, dass ich mich halt falsch erinnere. Okay, bis jetzt habe ich noch keinen einzigen Spieler gesehen. Aber ich bin ja auch noch im ersten Gebiet. Die pimmeln, die pimmeln wahrscheinlich schon alle im Endgame rum. So, mit wem muss ich denn jetzt reden? Ich weiß halt nicht, was auf dieser Quest mein, mein Questmarker ist. Oder ob es hier überhaupt einen Questmarker gibt. Keine Ahnung. Ihr habt das Charakterfenster geöffnet. Hier könnt ihr euch Einzelheiten zu eurem Charakter ansehen. Unter anderem Werte und Rüstung. Charakter verbessern. Oh, verfickt noch eins. EP-Boni. Du musst kaufen. Oh, komm. Oh, come on. Ring Online-Shop. Wirklich? Oh. Okay. Es ist Pay-to-Win. Keine Frage. Ich sehe das schon auf Anhieb, dass es Pay-to-Win ist. Und zwar richtig in your face Pay-to-Win. So wie ich das hier sehe. Auf jeden Fall keine gute Einstellung für ein Free-to-Player-Memo. Obwohl es Hand in Hand mittlerweile schon geht. Also heutzutage. Und damals auch schon vor allem. Damals war das gang und gäbe, dass die meisten free to player MMOs halt irgendeine Form von Pay-to-Win hatten. Fack aktivieren. Was ist denn ein Fack? Eine Gefährtengruppe für die ausgewählte Aufgabe finden. Ich kann eine Party finden. Ich kann eine Party... Ich, es gibt einen Party-Finder oder so. Anscheinend. Für stinknormale Quests, was eigentlich ziemlich cool ist irgendwo. Ich würde erstmal ganz gerne wissen, wo ich, wo ich da überhaupt hin muss. Äh, wo muss ich denn hin? Wo wird mir das... Mit welcher Farbe wird mir das denn hier angezeigt auf der Map? Kann ich das mir hier irgendwie anzeigen lassen? Ah, warte. Ah, das hier... hier ist Das soll ein Ring sein. Die fucking Quest ist da... Ist da im fucking Anfangsgebiet. Ich bin den ganzen weiten Weg hier umsonst gelaufen. Ich muss wieder zurück. Ich muss wieder einmal zurück. Die Scheiße siehst du aber auch nicht. Guckt euch das mal an. Das ist mein Questmarker, so, so halb transparent sogar noch. Dass du es überhaupt nicht siehst unter den Symbolen. Was mit dem? Der hat auch einen Ring über dem Kopf. Hast du eine Nebenquest für mich? Diese Aufgabe kam im Webshop von... Diese Aufgabe kann im Webshop von der Herderinge online gekauft werden. Du musst kaufen. Ich kann eine fucking Quest kaufen für Echtgeld. Geld. Leute, ach oh kommt. Quest, ich muss eine Quest, also ich muss nicht, aber ich kann eine Quest kaufen. Ich hatte selbst in den gierigsten Asia Grind MMOs hatte ich niemals die Option, dass ich mir eine fucking Quest kaufen muss. Leute, ich mag Herderinge wirklich, aber dieses MMO macht gerade echt keinen guten ersten Eindruck. Ich wurde ja schon fucking in der, in der, im Hauptmenü mit der Option, irgendwie Geld auszugeben, konfrontiert. Like, what the fuck? Ich habe das Spiel nicht mal angefangen das Spiel will von mir schon Geld. Aber ich muss sagen, für ein MMO, das wann rausgekommen ist? 2010, 2009? Also ich sag mal noch in der, im goldenen Zeitalter der MMOs, ähm, sieht das Spiel noch ziemlich gut aus. Noch. Ihr habt das Herz eines echten Kriegers. Jetzt wird mir hier schon wieder der Herr der Ringe-Shop angedreht. Der herr der Ringe Shop bietet eine große Auswahl an Gegenständen und Premium-Diensten an, die eure Reise durch Mittelerde ergänzen. Ergänzen. Ich bin jetzt gerade mal Level 3, ey. Und ich werde hier vom Spiel konstant dazu genötigt, in irgendeiner Form Geld auszugeben. Oder ich werde in irgendeiner Form auf den scheiß herr der Ringe Shop verwiesen. Also langsam ist auch gut. Ah, die Musik, Mann. Ich mag die Musik, wirklich. Ich glaube, die Musik ist gerade echt das Beste bisher im Spiel. Für mich. Ihr habt keine Genehmigung, das zu benutzen. Okay, dann halt nicht. Wahrscheinlich muss ich mir die im Herr-der-Ringe-Online-Shop kaufen. Ein anderer Spieler! Ein anderer Spieler! Oh, da ist ein anderer Spieler. Hi. Ja, verpiss dich einfach. Wir sind vielleicht die beiden einzigen Menschen hier auf diesem Realm. Du, eine junge, attraktive Frau, ich ein stämmiger, kleiner, geiler Zwerg. Wir müssen die Population wieder, ähm, wiederherstellen. Und sie läuft auch weg. Boah, level up. Beim Erreichen einer neuen Stufe stehen, hier, stehen ihr euch... Ey, irgendwas ist mit dieser Übersetzung manchmal. Erforscht das Tor am Hof des sehr silbertiefen Mine. Da war... Da war ich doch gerade. Genau von da komme ich doch gerade. Ich hab's doch. Ich hätte ich hätte das gleich in der gleichen Quest noch machen können. Was ich aber sehr cool finde, muss ich mal ganz ehrlich sagen, was ich sehr cool finde, ist, ähm, dass Ausrüstungen schon in, in so, so einem Low-Level-Bereich alle unterschiedlich aussehen. Das ist eine Sache, davon können sich viele größere MMOs echt eine Scheibe abschneiden. Also man sieht auch eine, eine visuelle Progression bzw. Veränderung an seinem Charakter. Ich meine, okay, dieser Webumhang sieht jetzt nicht sonderlich prall aus. Er sieht aus wie ein vollgepisstes Bettlaken von einem Heroin-Junkie. I don't know. Aber immerhin sieht man irgendeine Veränderung an seinem Charakter. Das muss man dem Spiel mal lassen. Jetzt muss ich ja schon wieder zurück an den Anfang eiern. Boah, ich raste aus. Diese Questline hier schickt mich aber auch über die gesamte verfickte Map. Fels Tiefengrube, Hier sind wir. Eigentlich könnte ich direkt runterspringen. Die sind Level 3 und fühlen sich aber an wie Level 1. Was ist denn mit dem Monster-Balancing hier los? Gegner auf Stufe 3, ein Level über mir, fühlen sich halt an wie Stufe 10. Fledermäuse, die vielleicht ein, zwei Level unter mir sind, fühlen sich an wie 10 Level unter mir. What the fuck? Okay. Der Levelunterschied hier macht echt deutlich was aus. Also wenn ich nach dieser Questline nicht absolut durchtrainierte Waden habe vom ganzen Gehen, dann weiß ich auch nicht. Ich komme erst von da oben, da muss ich hier runter, dann muss ich wieder hier hoch, dann muss ich da hin, dann muss ich wieder hier hin, dann muss ich wieder da hin, dann, dann, dann muss ich wieder hier hin. Ich laufe hier die ganze Zeit im Kreis. Ich weiß, das Spiel ist uralt. Das ist von wahrscheinlich vor, vor 2010. Ich weiß, ich weiß. Damals war das Game Design von der MMOs noch eher in seinen Anfängen, kann man nicht sagen. Aber es war auch nicht so ausgereift und, ähm, und gut designt wie heute. Damals hatten wir halt noch alle niedrigere Standards und haben, haben Games wie Metin 2 ge gezockt. Also ich nicht. Ich war einer der coolen und habe Silk Road Online gespielt. Rückblickend betrachtet ist Silk Road Online einer der größten Müllspiele, die damals wahrscheinlich existiert haben. Ich krieg einen Titel und muss dafür nicht mal in den Herr der Ringe Shop. Gnarkarkarkark aus, <lacht> aus dem blauen Gebirge oder Gnarkarkarkark der Wachsame. Hm. Schwere Frage. Komm mal, ich denke die mal alle. Komm mal her. Und du kommst auch her. Ihr kommt alle mal her. Das sollte ja kein Problem darstellen, ne? Das Fleisch dieses Bären ist bereits vergammelt, obwohl er gerade erst gestorben ist. Ja, weil ich ihn getötet habe. Mh, lecker. Die Erde an diesem Platz verfügt über einen fauligen Geruch und eine üble Textur. Ja, was, was Kacke halt so an sich hat, ne? Wir Müssen die Quest abgeben. Ich frage mich, was das Max-Level in diesem Spiel ist. Ich tippe mal auf irgendwas mit 60. Ihr könnt jetzt euer Eigenschaftsfenster mit der J-Taste öffnen und euer sauer verdienten... Eure sauer verdienten Eigenschaftspunkte in neue Fertigkeiten und Verbesserungen investieren. Ich möchte das bitte skillen. Fertigkeiten schaden. Einmal Fertigkeiten schaden, bitte. Oder auch nicht. Verfügbare Punkte 0. Okay, dann halt nicht. Zusätzliche Eigenschaftskonfiguration für 100 Mitrilmünzen. Kriegt man aus dem Shop. Du musst kaufen. Tugend-EP-Beschleunigung. Erhaltet schneller Tugend-EP, indem ihr eine Beschleunigung aus dem Herr-der-Ringe-Shop kauft. Du musst kaufen. Es gibt literally so gut wie kein Fenster, das ich öffnen kann. Wo ich nicht mit diesem Shop konfrontiert werde. Mann, ich will diesen... Ich kann diesen Shop nicht mehr sehen. Leute, ich bezahle als Spieler... Geld in eurem verfickten Shop, wenn mir das Spiel gefällt und das passiert erst nach einer bestimmten Spielzeit und nicht direkt auf Level 1. Was erwarten die eigentlich? Es fällt mir wirklich schwer und das tut mir wirklich leid an alle Leute, die Herr der Ringe online feiern und uns gerne spielen. ist schön, dass ihr, dass ihr, dass ihr Spaß dran findet. Aber es fällt mir gerade wirklich schwer, dieses Spiel nicht von Grund auf zu bashen, weil es so gierig ist und in jeder Ecke und Kante euch mit diesem verfickten Shop konfrontiert. Ich habe kaum in meinem Leben so ein gieriges Spiel gesehen wie Herr der Ringe. Es ist fucking Herr der Ringe. Sie verhunzen diese Lizenz für so ein geldgieriges Online-Spiel. Schaut euch das jetzt an. Oh, Bock. Ich sehe aus wie ein richtiger Zwerg. Ihr habt soeben die letzte Aufgabe der Einleitung erhalten. Wenn ihr noch weitere Aufgaben zu erfüllen habt, solltet ihr sie jetzt erledigen, denn sie werden nach, der Ab nach Abschluss der Einleitung nicht mehr verfügbar sein. Warte, du willst mir sagen, dass ich immer noch im Tutorial feststecke? Ich dachte, ich hätte das schon längst abgeschlossen. Oh Gott. Kein Wunder, warum hier niemand ist. Ich bin immer noch in der fucking Tutorial-Gegend. Ich nehme jetzt fast zwei Stunden auf und bin immer noch im Tutorial. Respekt, das ist ein langes Tutorial. Da ist eine unsrote Armee. Da liegt auch Böses im Busch. Das Ritual hat begonnen, wartet hier. Oh, die werden irgendwie in opfern. Skorgrim. Sie wollen Skorgrim wieder auferstehen lassen. Uff. Das gibt erstmal eine Migräne. Jetzt opfert er alle Skelette? Solltest du nicht lieber die lebenden Opfern? Sind die nicht ein bisschen mehr wert als so ein paar Untote? Du musst sterben, du Verräter. Wie kannst du nur? Du hast die feindlichen Streitkräfte unterstützt. Und deine Zwergenbrüder verraten. Deine wertige Großmutter würde sich im Grabe umdrehen. Wo ist denn hier der Pferdemeister? Da hinten. Gib mir so einen Gaul, bitte. Von mir ist auch ein Esel oder ein Pony. I don't care. Breland. Da, im Breland. Da will ich gerne hin. Reisen für ein Silber. Ja, bitte. Ich möchte mir so einen Gaul kaufen. So, wir sind im Breland. Kann ich jetzt bei dir ein Pferd kaufen? Oh, ich glaube, das ist noch ein Spieler: Conan Maridock. Das ist noch ein Spieler. Oh, wir sehen andere Spieler. Oh mein Gott. Auch wenn es nicht wirklich viele sind. Welches Level hat die denn? 130. Muss ich drauf klicken hier? Hä? Was? Wo bin ich denn jetzt hingeportet? Äh, Okay, hi. Ihr seid nun in der Bühel. Okay, uns wird gerade gefeiert. Wer hat den Geburtstag? Alter. So viel Feuerwerk. Sorry, dafür habe ich mich jetzt nicht angemeldet. Ich wollte eigentlich... Äh, ich weiß nicht mal, was ich wollte. Ich bin in Hobbing. Ne, ich bin nicht in Hobbing. ich bin im Auenland, in der Bühl. Wo, wo, wo ist die Bühl? Wo bin ich? Da, der Bühl. I am Confusion. Kann ich hier auch wieder weg? Wie komme ich hier raus? Ach du Scheiße, 130. 130 ist, glaube ich, das Max-Level. Oh boy, es gibt Leute, die das Spiel echt noch richtig hart suchten, wie es aussch ausschaut. Okay, ich denke, ich mache hier einen Cut. So, Leute, das war ein erster Eindruck in Heatheringer Online. Ein sehr, sehr interessanter erster Eindruck. Also, die Musik ist schon mal ganz gut. Das können wir ja schon mal positiv festhalten. Super Musik. Was nicht so positiv aufgefallen ist, ist der unglaublich penetrante Cash-Up, der dir wirklich an jeder Ecke in die Fresse gedrückt wird. Mmh. Außerdem, ähm. Muss ich auch sagen, dass sich das Spiel grafisch gar nicht mal so schlecht gehalten hat. Also es ist, wenn man die Grafik voll aufdreht, ist es ist einigermaßen gut gealtert. Aber natürlich gibt es auch viele Free-to-Plays, die grafisch schon mittlerweile echt viel, viel besser dran sind. Die auch ein bisschen älter schon sind. Ich sag nur Terra oder, oder Aion, die sind, glaube ich, grafisch auch noch ein bisschen besser gealtert als Ringe Online. Das Kampfsystem ist, die erinnert mich sehr an, an, also von den Animationen her erinnert mich das sehr an das klassische WoW damals. Ähm, ist halt sehr, ja was ist das Gegenteil von flashy? Sehr trocken sag ich mal und man, man levelt nicht so schnell wie man es eigentlich gewohnt ist also ähm, gerade wenn man jetzt äh, wirklich 130 Level hat wenn ich wirklich schon von Level 1 an so langsam levele, dann will ich gar nicht erst wissen, wie lange das erst im Endgame dauert. Oh. Naja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei, ich streame jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag. Ansonsten würde ich sagen, was das und wir sehen uns vielleicht im nächsten Shitty MMORPG. Bis dann, ciao. Da kommt wer. Flieg und Flieg! Okay, naja, egal. Sie haben es riskiert und <lacht> sie haben verloren. War schön. Ich finde es auch schön wieder.